Heute gibt es mal alle möglichen Neuheiten für euch. Wisst ihr, wo wir sind? Das hier sollte eigentlich alles verraten, auch wenn wir ein bisschen Gegenlicht haben. Wir sind in Brixen beim Mountainbike-Testival und was machen wir hier? Ja, wir werden heute mal so ein paar Neuheiten anschauen, denke ich mal. Aber dann auch wieder sich auf das Wesentliche konzentrieren und eine Runde Radfahren gehen, was wir am liebsten machen. Und ja, Wetter meint es gut mit uns und da hört man es schon. Schauen wir mal, was wir alles entdecken können. Das ist eben das Festivalgelände am Domplatz in Brixen und wir schwenken einfach mal mit euch ein bisschen durch, sodass ihr euch einen Eindruck machen könnt, was man dort alles zu erwarten hat und ob das vielleicht am Sonntag noch interessant für euch ist oder eben dann nächstes Jahr. Hier gibt es gerade die Neuheiten von Conway, die sind für uns natürlich besonders interessant. Und ja, hier habe ich mich schon schwer verliebt. Ich hoffe, dass die dann bald geliefert werden können, weil auf so ein Fahrrad in diesen Farben hätte ich natürlich größte Lust. Das nenne ich mal aufmerksam. Jetzt ist der Mitarbeiter von Magura ja, komm, komm, komm. gerade hinter uns ja, hergegangen und hat gesagt, wir sollen du, zu Magura bald äh, leer. Ein Kollege von mir hat gerade gesagt, ich soll zu dir kommen. Und also wir sind jetzt hier gerade bei Magura. Wir wurden netterweise darauf hingewiesen, dass unsere Belege äh, runter sind. Ihr seht es so ein bisschen. Und jetzt haben wir die Chance gleich genutzt und jetzt werden hier dü dü dü dü dü dü dü dü, einfach vom Fachmann mal ganz schnell die Belege gewechselt. ist rausgedrückt mit den alten. Dann die Schraube raus, zack zack, geht alles sehr schnell. Da kann man noch richtig was lernen. Und da ist übrigens Petras Fahrrad, genau wir die machen die auch runter. Oh ja. schau, ja, ich hab noch, würde ich mal behaupten. <lacht> Ein bisschen, ne? Im Vergleich zu dir. Ja. Jetzt war ich vor einem Jahr beim ersten Mal hier. Man kann hier reichen, man kann hier auch Man hat Und so sieht's dann aus, wenn die Belege ganz neu sind. Hier der wahrscheinlich raffinierteste Spender aller Zeiten. Drück, drück. Was ist das für eine Bremse? Es ist, oder was heißt es ist, aber eine, eine der ersten geilsten hydraulischen Bremsen, die es so, soweit ich denken kann, gab in meiner Jugend, gab es sie in Neongelb. Ihr kennt sie bestimmt auch, war mega, mega gut, genau. Oh, und dann sind wir bei OBR vorbeigekommen. Da ist mir Philipp, ein alter Bekannter, über die Linse gelaufen und es gibt auch später noch ein kurzes Video über ein neues Fahrrad. Light E-Bike, Neuheiten bei TSG, aber für uns zählt. Wär's schöner, <lacht> aber es kommt nicht auf die Größe an, weißt du? Liebe Freunde, jetzt ja, cool. heißt es gerne ran ja, Zeug Hat und getestet, was das Zeug hält. Den haben wir ja auch auf dem Conway-E-Bike -E e drauf, ja, hier im Kleinteil. Ja. Auf der anderen Seite vom Dom gibt es auch noch ein paar Stände. So, jetzt sind auch wieder Räder zurückgekehrt. Wir waren da heute Morgen schon, da war alles leer. Unser Fazit, die Leute haben Bock zu testen und dementsprechend musste man echt schnell sein, wenn man ein Fahrrad testen wollte. Wir hoffen, der kleine Eindruck hat euch gefallen. Wir haben auch noch ein Bike-Video, wo wir die Blose entlang fahren, das verlinken wir euch auch noch. Somit schaut auf jeden Fall mal, was wir sonst noch so erlebt haben im nächsten